Ja, schönen guten Morgen und schauen wir mal zurück auf diese 30 Jahre Erfolg. Was war eigentlich damals die Uridee der Grünen? Was war es eigentlich? War es der Atomausstieg? War es die Friedensbewegung? Was hat die Grünen damals so erfolgreich gemacht? Also die Grünen stammten aus den sozialen Bewegungen, aus den ökologischen, feministischen Bewegungen der 70er Jahre. Das Hauptanliegen war allerdings, das gesamte Thema Ökologie als politisches Thema, als Grundkategorie der, der Politik aufzugreifen und zu etablieren im Parteiensystem. Und das ist, ja, das ist Ihnen ja viel besser gelungen, als Ihnen lieb sein kann, denn das ist ja heute allgemein gut in allen Parteien. Also die Grünen sind in dem Sinne in der Tat das erfolgreichste Parteigründungsprojekt der Nachkriegsgeschichte in Deutschland. Sie haben dieses erste und wichtigste Anliegen eigentlich weitestgehend erfüllt. Jeder äh, muss heute Umweltpolitik zumindest im Parteiprogramm führen. Und das bringt uns gleich zu der Frage, wozu brauchen wir dann die Grünen noch, wenn wir heute eine Klimakanzlerin zum Beispiel haben? Ähm, ich glaube, die Grünen selber haben ein bisschen mit dazu beigetragen, erstens, dass das Thema Ökologie popularisiert wird, dann aber auch, dass die Debatte ein bisschen verflacht ist. Denn Ökologie ist eigentlich mehr als Umweltschutz. Es geht bei der Ökologie nicht nur um Umwelttechniken, sondern die Grünen haben insbesondere in den ersten 10, 15 Jahren die ökologische Frage und die soziale Frage immer zusammen gesagt, gedacht. Sie haben immer gesagt, die ökologische Frage ist nur zu lösen, wenn gleichzeitig die soziale Frage gelöst wird. Ich will Ihnen ja nichts in den Mund legen, aber Sie haben mir ein Buch geschrieben, und aus dem schließe ich, dass vor mir ein ziemlich frustrierter Grüner steht, was die heutigen Grünen angeht. Nein, ich bin überhaupt nicht frustriert. Ich habe ein Geschichtsbuch geschrieben, wo ich die großen Entwicklungen der Grünen nachgezeichnet habe, einschließlich der Ent Scheidungsprobleme und der Richtungsprobleme, vor denen sie immer standen und heute auch stehen. Es ist für die Grünen nicht einfach im Fünf-Parteien-System. Sie müssen nach allen Seiten intaktieren, lavieren, haben sich teilweise selber hineinmanövriert in diese Situation. Das kritisieren Sie ja scharf. Das kritisiere ich, weil die Wendung von der mehr oder weniger Mitte-Links-Position, die die Grünen jahrelang hatten, stärker Richtung Mitte führte dazu, dass die Grünen Platz gemacht haben für die Linkspartei, die nun an ihnen vorbeizieht. Und nun sind die Grünen irgendwo eingemauert im Fünf-Parteien-System, versuchen das gut zu finden, weil sie angeblich mehr Optionen haben, aber ein bisschen geht damit das Profil verloren. Ein bisschen ist gut. Ich meine, früher waren Sie die linken Schmuddelkinder. Heute gehen Sie mit den Bürgerlichen ins Bett. Ganz, um es mal ganz äh, zugespitzt zu sagen, in Hamburg und auch im Saarland sind Sie mit den Schwarzen in der Regierung. Ja, bürgerlich zu sein ist ja zunächst mal nichts Schlimmes. Die Grünen waren immer Mitte, links. Sie haben immer den Bogen geschlagen von den sozial verantwortlichen, besser verdienenden, liberalen Bürgern hin zur klassischen Linken. Und dieser Brückenschlag, der ist fast zusammengebrochen. Heute besinnen sich die Grünen mehr auf auf ihre eigene bürgerliche Herkunft, auch ihre bürgerliche Geistesausstattung, möchte ich mal sagen, und neigen dann dazu, in diesem Sinne auch Klientel- und Interessenpolitik zu machen. Und das ist ein Punkt, der mir ein bisschen Sorge macht. Sie sagen ein bisschen Sorge, ich meine Sie als altlinkes linkes Gründungsmitglied. Ist es denn völlig falsch, in diesem komplexen Parteiensystem auch diese Option offen zu halten? Nein, ich bin ja selber auch ein bisschen weiser geworden und bin nie Dogmatiker gewesen. Man soll durchaus mal Feldversuche machen, statt immer zu sagen, es geht nicht. Soll man es machen, dann wird man sehen, ob es funktioniert. Ich glaube aber nicht daran, ähm oder es funktioniert dann, wenn man zu viel von den eigenen ursprünglichen Visionen und Gründungsideen aufgibt. Und dann stellt man sich schon die Frage als Grüner, wofür, als Gründungsgrüner, wofür braucht man denn eine solche Partei, die eine Partei der Mitte ist, wie wir vier, fünf andere auch schon haben. Und der nächste Testfall kommt ja schon bald, denn in diesem Jahr im Mai haben wir Wahlen in Nordrhein-Westfalen. Und da gibt es durchaus auch viele schwarz-grüne Fantasien. In Nordrhein-Westfalen im Augenblick. Schönen Dank, dass Sie uns das aus Ihrer Perspektive heute Morgen erläutert haben. 30 Jahre Grüne und damit zurück nach Köln.